Nutzliche Ausdrucke zur Problemlösung, mündliche Prüfung, Teil 3. Noch mehr finden Sie in meiner Website.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 Ich freue mich, dass wir alles besprechen könnten. Die Aufgaben besprechen, die Aufgaben aufteilen, die Aufgaben übernehmen, die Aufgaben erledigen. Etwas besorgen, kaufen, einkaufen.